Eve Chronicle – Fatal und Rabbit Jirai Laitan und Korako Kosakami, heutzutage besser unter ihren selbstgegebenen Spitznamen bekannt, Fatal und Rabbit, begannen ihre Karriere als verheißungsvolle Raumschiffkapitäne in der 37. octopus schwadron der Kaldari neben. Laitanen war ein kluger und begabter Kapitän, mit einer wortgewandten Zunge und einem charismatischen Lächeln. Viele haben erwartet, dass er letztendlich eine Führungsposition erreichen wird. Er war aber auch eitel und gierig. Eigenschaften, welche letztendlich zu seiner Fahnenflucht führten. Kosakami war wesentlich zurückhaltender als sein Freund Leitane. Aber er hatte einen brillanten Verstand und war ein Zauberer der Technik. Als im Zeitraum einer Woche Leitan bei einer Beförderung übergangen und Kosakami für eine tödliche Bruchlandung verantwortlich gemacht wurde, beschlossen die beiden Freunde zu desertieren. Sie stahlen einige Condor-Klasse Fregatten, dieselben, welche sie heute noch verwenden, und machten sich auf den Weg in einen von Piraten verseuchten Sektor zwischen dem Caldari- und Galente-Raum. Dies geschah im Jahr 86 nach der Juli-Convention. Es dauerte nicht lange, bis sie sich in der kriminellen Gesellschaft eingelebt hatten und einige Monate nach ihrer Ankunft hatten sie ihre eigene kriminelle Organisation mit dem Namen Guristas ein Zusammenschluss von zwei Kaldari-Wörtern mit der Bedeutung böse Jungs oder Gang gegründet. Die Guristas sind berühmt für ihre Überfälle in zivilisiertes Territorium. Etwas, was wenige Piratenclans bereit oder in der Lage sind zu tun. Das Ziel dieser Überfälle ist meistens einfach das Stehlen von Ladung oder Passagieren für Lösegeld von Frachtern. Bei manchen Gelegenheiten scheint ihre Absicht aber die Sabotage von Einrichtungen der Imperien Bergbaueinrichtungen, Wachtürme oder ähnlichem zu sein. Dies hat zu den Gerüchten geführt, dass manche skrupellose imperiale Unternehmen oder gar Regierungen die Goristas anheuern, um das Eigentum ihrer Widersacher zu zerstören. Der am meisten gefeierte Gorista-Überfall war, als sie den galente Botschafter im Kaldari-Staat entführten und ein riesiges Kopfgeld von seiner Familie erhalten hatten. Die Entführung selbst war eine brillante Meisterleistung und offenbarte deutlich, dass Vater und Rapid weit mehr als die hirnlosen Idioten sind, für die die meisten Piraten gehalten werden. Botschafter Noursan Rilo, der Sohn des Diamantenkönigs Daron Rilo, hatte nur ein merkliches Laster und das war das Glücksspiel. Seine Faszination für das Glücksspiel war möglicherweise der Hauptgrund, warum er der talente Botschafter im kaldari staat werden wollte. Eine bekanntermaßen schwierige Position. Botschafter Brillo besuchte häufig das Grand Tiergion Casino in der Echelon Unterhaltungsstation im caldari system Villeneuve. Da war es, wo Vater und Rabbit zuschlugen. Die beiden dockten getan an der Station an. Rabbit blieb im Schiff zurück, während Vater das Casino betrat. Vater nahm an dem Spiel Petokori, einem beliebten elektronischen Glücksspiel, teil, an welchem auch Brillo teilnahm. Im Laufe des Spiels verlor Fatal absichtlich Geld an den Botschafter und setzte letztendlich, als ihm das Geld ausging, sein Schiff. Der Botschafter akzeptierte und gewann das Spiel. Fatal bot an, dem Botschafter sein neu gewonnenes Schiff zu zeigen und Rillot, begleitet von mehreren Wachen, akzeptierte. Rabbits war seinerseits beschäftigt, während das Spiel im Gange war. Er manipulierte die Einstiegsrampe des Schiffs mit Schlafgas gefüllten Kanistern. Unnötig zu erwähnen ist nun, dass der Botschafter und seine Wachen sofort in den Schlaf versetzt wurden, als sie die Einstiegsrampe betraten. Der Botschafter Rillo wurde in das Schiff getragen und Vater und Rabbit verließen die Station unbehelligt. Erst als eine Stunde später ein Schiff in der Rellenbucht andockte und die Einstiegsrampe voller schlafender Wachen vorfand, wurde der Alarm ausgelöst. Doch die Entführer waren lange verschwunden. Die galente Föderation war nicht in der Lage, die Schuldigen festzunehmen. Und so zahlte die Familie des Botschafters ein Hörungslösegeld in Form ungeschliffener Diamanten an Liguristas. Das ganze Drama erzeugte eine große Aufmerksamkeit in den Medien und auch wenn Fatal und Rabbit diese Aufmerksamkeit für einige Zeit genossen, so war sie am Ende eher hinderlich für diese. Die berüchtigsten Verbrecher in der Welt von Eve zu sein, hat Nachteile. Hauptsächlich ist das Reisen nicht mehr so einfach wie es vorher war. Dies zwang die Liguristas sich in den letzten Monaten zurückzuhalten.